Hallo, herzlich willkommen im Bergen der Schön, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben. Demnach halten Sie, wie ich, die Tüte Weihnachten in der Tüte in der Hand. Dazu haben wir heute einen Gast eingeladen, gerne von Severin, die Ihnen zeigen wird, wie der Stern in der Tüte gebastelt wird. Viel Spaß! Ich bin die Bärbe van Severin und ich freue mich, dass ich eingeladen wurde ins Mehrgenerationenhaus zur Aktion Weihnachten in der Tüte. In der Tüte befinden sich von zwei Farben, jeweils zwei Farben, vier Papiere und daraus falten wir einen Stern. Hier sind die Papiere. Wir falten jetzt den Stern. Von diesen acht Blättern nehmen wir jetzt eins, ein Blatt, kurz noch was zu den Maßen. Das Blatt ist 75 mal 7,5 cm groß. Es kann selber zurechtgeschnitten werden, zum Beispiel aus Kopierpapier, man kann es aber auch fertig kaufen. Wichtig ist, dass die wirklich quadratisch sind. Beim Schneiden kann eine Abweichung von Zuge 1 Millimeter sein, aber bitte nicht mehr. So, dann legen wir jetzt los. Wir falten die linke Ecke zur rechten, Falte, re rechten Ecke, dass man hier eine Mittellinie sieht. So, Ecke auf Ecke zuerst. So, nehmen wir die Hände weg. So, und jetzt glattfalten. falten. So sieht's aus. Wieder aufklappen. Diese Linie, diese Mittellinie, das ist jetzt eine Orientierungslinie. Wir falten jetzt die Linke, die, die linke obere Kante an diese Mittellinie. Das mache ich jetzt und zeige es euch gleich. So, bitte schön festhalten hier oben die Spitze, damit die nicht rüberrutscht über die Linie. Festhalten. Dann ziehen, ruhig zwei drei Mal mit den Fingern. So sieht es jetzt aus. Falten wir diese untere rechte Linie an die Mittellinie. Genau wie die linke Seite. Das mache ich jetzt. Auch die Spitze wieder schön festhalten, damit sie nicht rüberrutscht über die Mitte. So, lang mit den Fingern. So sieht es jetzt aus. Jetzt, als dritten Schritt, falten wir diese rechte Linie auch noch an die Mittellinie. Das mache ich jetzt. Mit den Finger oben ran, damit es nicht drüber rutscht, über die Mittellinie. So, festhalten, langfahren mit den Fingern. Fertig. das ganze Blatt um. Jetzt denkt ihr euch von der linken von der linken äußeren Ecke zur rechten äußeren Ecke eine Linie. Von hier nach hier. Und da faltet ihr jetzt die untere Ecke nach oben. Die kommt dann ungefähr hier zu liegen. So, das mache ich jetzt. langfahren. Wenn ihr es richtig gemacht habt, guckt hier unten jetzt eine kleine Ecke raus, dieses kleine Dreieck. Das wird jetzt an dieser Kante hier auch nochmal nach oben gefaltet. So. so muss es jetzt aussehen und dann drehen wir das Teil wieder um. So. und jetzt ist es fertig. Jetzt haben wir acht gefaltete Teile und ich zeige euch jetzt mal, wie ein fertiger Stern aussieht, damit ihr wisst, wo es hingeht. Ich schiebe die jetzt mal zur Seite. So, das ist ein fertiger Stern, das ist die eine Seite und das ist die andere Seite. Diese Seite brauchen wir jetzt. So werden die zusammengesteckt. Auch von dieser Seite werden die zusammengesteckt. Den lege ich jetzt zur Seite und hole mir wieder meine acht Teile. So. Wir stecken jetzt einen immer zwei Farben zusammen. Und zwar einmal, bei mir ist es einmal rot und einmal hellgelb. Bei anderen können es andere Farben sein. Jeder so wie er mag. Wir nehmen ein Teil in die linke Hand. Klappen mit der rechten Hand die Klappe hier auf. Nehmen in die rechte Hand auch ein Teil. So. Und diese Ecke, diese Seite, diese Ecke kommt jetzt hier drunter. So, hier drunter, wo mein Finger ist. Ich nehme mal die Hand runter. Hier drunter ist eine Tasche. Und da kommt die Ecke von dem nächsten Stern rein. So, jetzt stecke ich die mal rein. So, so steckt die jetzt. Und die ausgeklappte Ecke, die wird drüber geklappt. Ich nehme mal das Teil ein bisschen hoch. So. klappt das rechte Teil nach vorne. So, und jetzt sieht man es. Linke, linker Zeigefinger hält bei mir das rechte Teil fest. Diese Klappe muss hier drauf gefalten werden. So. So. Und der, die rechte Zacke, die helle Zacke bei mir wird wieder drauf gefallen. Das ist der ganze Zauber. Mehr ist es. Also, nochmal. Hier, wo mein Finger drunter fehlt, das ist die Tasche. Das ist eine Art Tasche. Da kommt der nächste Stern rein. In dem Fall jetzt eine rote. Die, die zacknet die, dieses Teil, diese Falken wird auch aufgelöst. Ich nehme jetzt einen roten Stern. Sternteil. Die Ecke kommt in diese Falte. So. Einstecken und diese Faltung wieder drauf tun. So. Ich klappe es nochmal nach vorne. Mit der rechten Hand, mit dem rechten Finger. Zeigefinger, Mittelfinger ist egal. Und wieder drauf tun. So. Das ist alles. Nächstes helles Stück. Die Zacke hier drunter stecken. So. Nach vorne klappen. Diese Zeile, diese Faltung runterklappen. So. Und wieder zum Zumachen. Also, wenn die rausrutschen, einfach nachstecken. So. Wenn euch das jetzt so kompliziert gewesen ist mit dem Nachstecken, weil es so gerutscht ist, ihr könnt, nicht, nicht verzweifeln. ihr könnt auch kleben. Dann halten die so. Aber eigentlich nachjustieren und dann hält's auch. So. Fertig. Einmal umdrehen. Fertig.